Da bin ich wieder. Dankeschön für 4000 Daumen nach oben des letzten Videos und die vielen über 1000 äh, Gesund-Segnungswünsche von euch. Danke dafür und vor allen Dingen haben wir es in die Trends geschafft. Das sind immer die Top 50 Videos. In den 24 Stunden im deutschsprachigen YouTube-Raum war ich auf Platz 35. Dank euch, weil so kurzer Zeit, so viele Kommentare und so viel Daumen letztendlich passiert sind. Äh, ja, Habe ich mich dann eingereiht neben BB Beauty Palace und wie die ganzen größten YouTuber so heißen. Es war schon wirklich äh, enorm, was, was wir als Community sozusagen so ähm, da für eine Macht gehabt haben, sage ich einfach mal. Jetzt wisst ihr, wie es geht, ne? wie wir die Videos pushen können. Viel kommentieren, viel liken. Ich möchte aber hier eine Ankündigung machen. Und zwar meine Nahrungsergänzungsmittel, die Vorstellung auf die Seite und die Produkte werden erhältlich sein. In den nächsten eins bis drei Videos wird erst, ja. In den nächsten drei Videos, aber eins davon wird letztlich das sein, wo ich sie vorstelle und die Seite online geht und sie sie erwerben könnt. Ich habe aber schon mal eine geschlossene Facebook-Gruppe für euch gemacht, ja, wo ihr reingehen könnt ähm, und wo wir uns schon mal austauschen können und wo ihr schon mal auch ein Supplement sehen werdet, ja? welches das letztendlich noch ist. Dazu werde ich auch morgen oder übermorgen noch was schreiben und am Sonntag werde ich noch ein weiteres bekannt geben. Es werden fünf Stück werden und das Allertollste ist, deshalb, ich mache die Supplements für euch, weil... Fünf Stück habe ich entworfen, die meiner Meinung nach die wichtigsten sind und die anderen fünf entwickelt ihr. Und das kann man sehr, sehr gut in der Gruppe machen, indem man da partizipi ja, partizipiert untereinander und also Teil der Community ist und Vorschläge macht. Und ähm, ich werde auch ganz viel äh, euch schenken. Äh, das heißt, so Gewinnspiele oder irgendwie sowas machen und dann werde ich euch einiges, einiges zusenden. Ganz wichtig, nur die auch, die auch wirklich Interesse haben und ähm, diese Supplements zu testen und zu, ähm, ja, ein Teil daran und der Bewegung eben sein zu wollen. Ähm, dann auch reingehen und nicht irgendwelche, weiß nicht. Deshalb ist die Gruppe auch geschlossen, ja. Ähm, ja, wer Facebook nicht hat, hier werden wir natürlich auch ein bisschen darüber reden, ist ganz, ganz klar, ja. Ja, die Gruppe heißt VitaSomal, die Liposomale Revolution, ja? blende ich auch unten nochmal ein. Jetzt starten wir mit dem Video. Jetzt habe ich fünf Geschichten für euch von Lebensmitteln, die aufgrund ihres Aussehens Rückschlüsse ziehen lassen auf die Wirkungsweise. Schauen wir jetzt mal nach, welche unserer Geschichten von einem wahren Ereignis berichten und welche erfunden sind. Der Ingwer wirkt viel mehr im Magen-Darm-Trakt als in allen anderen Geweben. Denn nur dort akkumuliert er sich am meisten. In dieser kostpflichtigen Studie sieht man an Säugetieren getestet, der Hauptwirkstoff 6 gingerol in Ratten und wie diese Wirkungsweise ist. Und wir schauen das Ganze einmal an. In der kostpflichtigen Studie, hier wurde das ganz... Ja, Stöchiometrie sozusagen dann ermittelt, wie viel davon enthalten ist und so weiter, bla bla bla. So, hier haben wir eine sehr tolle Tablette und zwar, habe ich jetzt Tablette gesagt, Tabelle. Und zwar, hier seht ihr die verschiedenen, also Brain, Gehirn, Herz, ähm, Lunge, ja, Nieren, Leber und ähm, Magen und äh, Magen-Darm-Trakt vor allen Dingen. Und man sieht hier die einzelnen auf dem Graphen aufgetragen und was man ganz klar sieht, dass... Das Dreieck ist natürlich Intestinal, das heißt magen darm -Trakt. Und hier das Kreis, in dem Fall ist der Magen. Und das ist die Konzentration eben am höchsten in jenen, ja, in dem Gewebe, 6 Gingerol. Das Ganze haben wir auch noch ganz schön hier einmal aufgezeigt in einer Tabelle. Und zwar sehen wir hier nach 0,08, das heißt nach 8 Minuten, sehen wir die bestimmten Konzentrationen. Natürlich im Magen, natürlich am Anfang sehr, sehr hoch. Ja, Intestinal, dann geht es schon auch langsam hier los im, im Magen-Darm-Trakt äh, sozusagen. Ja, Im Magen natürlich am Anfang am höchsten. Dann nach ähm, 25 Minuten steigt es, ja, in anderen Geweben letztendlich auch. Und nach einer halben Stunde ebenfalls, ah, dann ist schon wieder höher im äh, magen darm -Trakt. Aber was man so sieht, der Trend, selbst nach vier Stunden, sind das, der Magen-Darm-Trakt, immer die beiden Gewebe, wo die Konzentration immer am höchsten bleibt. Selbst nach vier Stunden. Das heißt... Einen solchen Fall hat es Berichten zufolge wirklich gegeben. Wenn man viel Feigen konsumiert, dann erhöht man die Beweglichkeit deiner Spermien und sinkt den Anteil von unbeweglichen Spermien in deinen Hoden. So, es wurde der Effekt getestet von Ficus carica, das ist, das ist die Feige, ja, die herkömmliche, und dann das Blattextrakt davon auf verschiedene Spermaparameter in Hoden von Säugetieren. Inge und dann noch als, ja, als Marker sozusagen Formaldehyd, das ist ein Nervengift, das früher auch als Narkosemittel verwendet worden ist, heute natürlich giftig ist. So, das erste wurde getestet, die gonadosomatik Index, ja. das ist der Index sozusagen, die Beschaffenheit des Hoden sozusagen, Größe und so weiter. Ja. Und man sieht hier, wenn man Formaldehyd hinzugibt, dann entwickelt sich das definitiv hier zum Negativen. Ähm, was man aber auch sieht, sobald man das mit FC, ja, das ist ja diese, ups, jetzt habe ich natürlich jetzt hier drauf geklickt aber das öffnet sich jetzt auch so. Also FC ist natürlich dann der Feigenextrakt, ja, FA ist Formaldehyd. Und ähm, man sieht hier, sobald man das Feigenextrakt wieder hinzugibt, normalisiert sich der Wert wieder. Das ist sehr schön. Dann wurde getestet, äh, ja, beweglich, die, also wie viel Prozent bewegliche Spermien und die nahmen ab, sobald man formal hinzugab. Das heißt, Gifte wirkten auf den Hoden. Und sobald das Feigenextrakt hinzukam, normalisierte sich der Wert wieder. Man sieht auch einen leichten Anstieg der Teilungs-, äh, beziehungsweise der Beweglichkeit der Spermien nur bei Feigenextraktzugabe gegenüber der Kontrollgruppe. Dann, äh, das ist nicht so interessant, das ist ganz interessant hier noch, genau. Das heißt, die Prozentsatz der unbeweglichen Spermien ist enorm hoch bei FA, bei Giften, ja, bei Giftwirkungen auf, die, auf den Hoden. Und man sieht hier ganz klar, dass ähm, die Anzahl von nicht beweglichen Spermien bei der FC-Gruppe, das heißt bei der Feigengruppe, noch besser, also noch weniger davon existieren, als in der Kontrollgruppe überhaupt. Das heißt, du hast mehr bewegliche Spermien unterm Strich, ja, wie wir gerade auch schon gesehen haben, wenn du Feigenextrakt konsumierst. Und man sieht ja auch ganz klar, dass das Feigenextrakt das sogar über den Normalwert wieder hebt, selbst bei Giften. Und das ist schon sehr, sehr signifikant, finde ich. Wie wir herausfanden, ist etwas Vergleichbares wirklich vorgekommen. Orangen verhalfen schon immer den Frauen, ein gesundes Brustgewebe aufrechtzuerhalten. Dachten Sie, diese Geschichte wäre glaubhaft und beruhe auf einem wirklichen Vorfall? Dann lagen sie daneben. Spargel hat bereits in diversen Studien gezeigt, dass es die Potenz von Männern massiv erhöht. Denken Sie, das wäre wirklich passiert? Wenn das so ist, dann haben Sie Pech. Sie war völlig aus der Luft gegriffen. Sellerie verhindert aufgrund eines Flavonoids, den Luteolin, komischer Name, die Knochenresorption von Osteoklasten, das heißt die Osteoklasten essen deine Knochen auf. Das verhindert eben das Luteolin in dem Sellerie. Stimmt's oder stimmt's nicht? Zum Sellerie kann man sagen, in der Studie hier Flavonoide, das heißt sekundäre Pflanzenstoffe, Aufnahme, und letztendlich dann auch Knochengesundheit und man sieht hier in der Studie ist letztendlich dann auch der Sellerie genannt dann wird eine weitere Studie hier verlinkt das ist dann jene und die muss man dann letztendlich kaufen die habe ich für euch bereits schon gekauft so was man hier sieht das heißt inhibition of bone ja, resorption activity of osteoclast bei und auf jeden Fall wird hier gesagt ja ich übersetze das mal in den Kurs das heißt es wird verhindert die Knochenresorption durch die Osteoklasten ja das heißt das Auflösen von Knochen, ja, durch die Osteoklasten, also Osteoblasten bauen immer auf, Osteoklasten bauen immer ab. Das heißt, das wird verhindert, ja? man verhindert in der Wischen, die Osteoklasten, das zu tun, durch das Luteolin. Ja? Und das sehen wir hier aufgetragen, also normale Konzentration und dann sehen wir hier je mehr, wie Luteolin wir hinzugeben. desto ja, sinkt die Resorptions-Area, das heißt der Bereich, quasi fast auf Null das ist wirklich sehr, sehr signifikant. Wie wir herausfanden, ist etwas Vergleichbares wirklich vorgekommen. Das Wichtigste ist zu verstehen, dass es sich hier um Beispiele handelt. Es gibt noch Trauben, die aussehen wie ähm, ja, Lungenbläschen sozusagen und verschiedene Bilder und so weiter. Meistens geht es da um einen Wirkstoff, der dann vielleicht dabei helfen würde. Das ist aber mehr so... Als Beispiel immer genannt. Weil ihr müsst euch verstehen, dass ganz viele andere Lebensmittel vielleicht davon noch viel mehr enthalten von diesem Wirkstoff, die nicht so aussehen. Versteht ihr? Deswegen, also es ist ganz schön und anbildlich und es ist so, so ein bisschen wie ein Bilderbuch, ja. Aber es ist nicht ganz die Realität. Ja? Es ist Zufälle, dass es genau das geholfen hat. Es, ich wette, es gibt ganz, ganz viele Lebensmittel, die noch besser helfen dabei. Ja? Was ich damit sagen will ist, esst auf jeden Fall Pflanzen in ihrer normalen Zustandsform, und zwar in ganz großen Mengen, weil meistens werden sie eben, ja, also hast du schon mal gehört, dass irgendwie äh, Fleisch bei äh, Husten hilft oder, oder Milch bei Diabetes hilft oder, versteht ihr, das wurde halt nie belegt. Es wird immer nur belegt, dass die Pflanzen das und das hemmen, bei der Heilung helfen und so weiter. Das ist so ein bisschen die Message des Videos, so viel wie möglich Pflanzen essen, weil die steuern unsere Gene, das habe ich bereits in mehreren Videos, ja, Studien basiert, letztendlich auch bewiesen. Und die helfen euch, so zu sein, wie ihr sein sollt und das ist gesund, denn normal ist, sich gut zu fühlen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.